Ich glaube, die Probleme sind so komplex, die wir jetzt behandeln müssen, dass auch die Lösungen nur interdisziplinär sein können. Wir vergessen dabei bisweilen, wie stabil manchmal Verhältnisse sind, also wie träge soziale Ordnung ist, dass wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Interessant ist es, dass mindestens drei Komponenten zusammenkommen müssen, mhm. damit Verhalten umgesetzt werden kann. Das ist Kompetenz, Opportunität und das dritte ist Motivation. Mhm. Und an jeder Stelle, wenn eines davon schief geht, dann wird das Verhalten nicht verändert wohin denn weiterentwickeln, mit wem am Tisch, zu welchen Kosten und da braucht es einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess. Ich glaube ja, dass wir die Schnittstellen eigentlich zwischen Wissenschaft und Politik, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen hm. Wissenschaft und Kultur einem explizit wissenschaftlichen Thema machen müssen, das könnte ganz produktiv sein.